Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Mal schauen, ob um die Uhrzeit hier auch live jemand dabei ist oder ob ihr alle draußen in der Sonne bei dem schönen Wetter seid. Ähm, ich habe gerade einen Kommentar entdeckt unter dem Live-Video von heute Morgen, das ich von unterwegs gemacht habe. Hallo liebe Selina, dass ich von unterwegs gemacht habe. Heute Morgen, wo es darum geht, um unterdrückte Wünsche. Und da hat eine kommentiert, das klingt alles so super und vielen fehlen einfach die Mittel, die, also die finanziellen Mittel, ähm, auch etwas zu ändern und beim Stundenlohn von 10 bis 12 Euro und mit Familie ist das alles nicht so einfach. Und ja, sie hat schon immer versucht, wenigstens einen Job zu finden, der Spaß macht und ungeliebte Jobs zu ähm, wechseln und da möchte ich jetzt einfach mal noch mal so im Detail drauf eingehen, weil da viele verschiedene Dinge mit einer Rolle spielen. In Wien ist mäßiges Wetter. Oh, das ist nicht so schön. Hier im Saarland ist wunderschönes Wetter. Ich mache mich ja morgen auf nach Österreich, zwar nicht in die Kante von Wien, sondern in die Nähe von Mayerhofen, aber ich hoffe doch, dass da schönes Wetter ist. <lacht> Also sonnige Grüße zumindest mal nach Wien, <lacht> Selina. Okay, also lass mich mal auf dieses Thema da eingehen. Das klingt alles so super und vielen, fehlen einfach die finanziellen Mittel etwas zu ändern. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich war ja auch mal in der Situation wo ich mir die Geschichte erzählt habe, ich habe keine finanziellen Mittel, um etwas zu ändern. Ich würde mir gerne das ein oder andere buchen, den ein oder anderen Coach nehmen. Das hat sich über ein paar Jahre hinweggezogen, aber ich habe kein Geld dazu. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab auch Phasen in meinem Leben, da habe ich eben auch gedacht, ähm... Das Geldthema kriege ich in diesem Leben hier gerell, nicht mehr geändert. Also ich weiß sehr gut, wie es ist, wenn die Monate länger dauern als das Geld. Ich habe zwar immer relativ gut verdient, also ich hatte nie die niedrigsten Stundenlöhne, sondern ich war ja im öffentlichen Dienst, auch in einer hohen recht hohen. Meine Verhältnisse, hohe, hohe, meine Ausbildung, hohe Gehaltsgruppierung, äh, aber ich hatte trotzdem die Gabe, ja, dass die Monate immer länger gedauert haben als das Geld. Das heißt, wenn ich so nächste Schritte machen wollte in meinem Leben, ich hatte nicht einfach mal so ein paar tausend Euro auf der Seite, um mir das Coaching zu buchen. Das heißt, ich habe viele, viele Jahre in der Richtung auch immer so rumgekrebst. Und mir erzählt, und das sind die Geschichten, die wir uns erzählen, letzten Endes, unser Kopf, unser Denker, ich habe kein Geld dazu. An dem Zeitpunkt, zu dem Moment, wo ich es absolut leid war, hallo liebe Irmgard, wo ich es absolut leid war, und das war, ja, das ist jetzt 13 Jahre her, als ich zum ersten Mal eine größere Summe investiert hatte. Weiter so zu machen wie bisher, weiter wertvolle Lebenszeit an mir vorbeiziehen zu lassen. Und weiter rumzukrebsen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich eine Entscheidung getroffen, weil ich damals einen Mentor gefunden hatte, und gedacht habe okay jetzt ist endgültig schluss diese ausbildung dieses coaching muss ich mir jetzt ermöglichen bitte liebes universum zeigt mir den weg wie weil das geld auf dem konto war nicht da ich war auch immer im chronischen minus so und ein wie war eben wenn immer, wenn du fragst, wie funktioniert es, wenn du fragst, es funktioniert jetzt nicht, weil ich kein Geld auf dem Konto habe, das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl, wir erschaffen uns ja unsere Lebenswirklichkeit selbst im Außen, niemand anderes. Und wenn du fragst, bitte, liebes Universum, wie kann das jetzt für mich möglich sein, dann kriegst du auch darauf Antworten und dann zeigen sich dir auch die Wies. Mein Wie war damals, geh zur Bank und beantrage einen Kredit. Eigentlich hatte ich die Schnauze voll von Krediten. Ich war eigentlich mal froh, dass kein Kredit am Laufen war und ich die Kredite, die noch am Laufen waren, einfach mal abbezahlt hatte. Aber der Wunsch, wirklich in meinem Leben etwas zu verändern, der war größer und es ist mir trotzdem nicht leicht gefallen, zur Bank zu gehen und ich war damals auch war ich noch im Mutterschutz? Ne, Mutterschutz war ich nicht, aber halbtags war ich, hatte ich ja nur gearbeitet, genau, und von der Kredithöhe, die ich haben wollte, und möglichst niedrige Raten abzuzahlen, trotz Sicherheit, öffentlicher Dienst, hätte rein von den Regularien her, von der Bank, man mir den Kredit nicht genehmigen dürfen. Das hat der Mitarbeiter mir auch gesagt, aber ich hatte solch eine starke mentale Ausrichtung Ich habe gesagt, das hier ist wirklich die Chance. Sie sehen ja meine Kontobewegungen und immer im Minus, da endlich jetzt rauszukommen und, und, und, und, und. Also ich hatte den total mit meiner mentalen Ausrichtung in mein Universum geholt, sodass mir schlussendlich eben dieser Kredit auch gewährt wurde. So, und so konnte ich dann erstmal diese Ausbildung machen. Mit anderen Worten, mir fehlen oder vielen fehlen einfach die finanziellen Mittel, das sind letzten Endes Geschichten, die wir uns erzählen. Mir fehlen die finanziellen Mittel, ich habe kein Geld jetzt dazu, um in mich zu investieren und ich meine, dass damals bei mir diese eine Bank nicht gewesen wäre, Hallo liebe Birgit, schön, dass du dabei bist. Wenn diese Bank, meine Hausbank damals, es nicht gewesen wäre, da wäre ich zu einer anderen Bank gewesen oder hätte gegangen, hätte im Internet nach anderen Möglichkeiten gesucht, weil ich es verdammt noch mal leid war, so weiterzumachen wie bisher. Ich wollte mir diese Ausbildung einfach leisten und wollte mir das Geld besorgen. Es gab später auch noch einige Ausbildungen, die ich ja gemacht habe, auch bis heute. Ich habe ja immer noch Mentoren an meiner Seite, die werde ich wohl auch bis zu meinem Lebensende haben, weil das ist das Wertvollste, was man einfach haben kann. Mentoren und Coaches an seiner Seite, die dort stehen, wo man hin möchte, weil nur diejenigen können einem ja den Weg zeigen, wie, wie es dahin geht, wo man hin möchte. Jetzt natürlich andere Coaches an meiner Seite als noch vor 13 Jahren. Das heißt, es ist letzten Endes immer eine Geschichte, die wir uns erzählen. Ich habe kein Geld, wenn ich, und mir diese finanziellen Mittel zu besorgen oder wie auch immer. Das heißt, in unserer Dachregion hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, nehmen wir einfach mal diese drei Länder. Wenn dein Wie, wenn dein Warum und dein Wie stark genug ist, dann wirst du Möglichkeiten finden, dir die finanziellen Mittel zu besorgen, um in dich, in deine Persönlichkeit zu investieren. Das ist der Unterschied, den ich vor 13 Jahren, als ich damals zur Bank gegangen bin, auch so nicht gesehen habe. Ich habe einfach im Moment gesehen, ich nehme jetzt einen Kredit auf und mache Schulden. Letzten Endes ist das aber nicht im klassischen Sinne Schulden machen, wie wenn ich mir Konsumgüter kaufe, ein Fernsehen oder ein Auto oder eine Küche oder eine Waschmaschine oder ein Herd oder was. Da sind Konsumgüter. Da ist es für viele ein Stück weit normal, Schulden zu machen, sich einen Kredit aufzunehmen oder Leasing zu vereinbaren oder ja in Raten einfach was abzuzahlen. Hier geht es darum, in dich und in deine Persönlichkeit zu investieren. Das heißt, wenn du in etwas investierst, bekommst du das Geld mehrfach letzten Endes nochmal zurück. Ich würde ja jetzt auch nicht dastehen, wo ich jetzt stehe, wenn ich nicht vor 13 Jahren eben zum ersten Mal diesen Schritt auch gemacht hätte in der Richtung. Und deshalb, wenn dein warum stark genug ist, dass du es zum Beispiel leid bist, so weiterzumachen wie bisher und das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, dann wirst du auch den Weg finden und dann wirst du auch Möglichkeiten finden, dir das Geld zu besorgen, das dann eben notwendig ist, um in dich, in deine Ausbildung, in deine Weiterbildung, und deine Fortbildung in dich zu investieren, dass auch du deinen Seelenberuf entdeckst. Weil darum ging es ja heute Morgen in meinem Beitrag auch, wenn du deinen, den Weg deines Herzens, unabdingbar den Weg deines Herzens gehen möchtest, heißt das ja auch, dass du deinen Seelenberuf entdeckst. Ich habe heute Morgen in dem Video darüber gesprochen, dass wir eigentlich eine andere Vorstellung im Mainstream haben von Beruf. Und dass in dem Wort Beruf Ruf drin steckt und man das eigentlich so sehen könnte als dem Ruf der Seele zu folgen, deshalb nenne ich das jetzt mal Seelenberuf, nenne es Herzensbusiness, egal wie du es nennen möchtest. Und dir ja, damit dann dein Leben so zu gestalten, wie es genau zu dir passt, habe ich heute Morgen so als Dauerurlaub, ein Leben im Dauerurlaub bezeichnet. Was ja nicht heißt, dass wir nicht arbeiten, sondern es hat etwas mit Verwirklichung zu tun, mit Selbstverwirklichung dann wirst du auch die Möglichkeiten finden, dir eben die Realität dahingehend zu erschaffen, dass du dir das Geld besorgen kannst, um in dich zu investieren. Und solange du dir erzählst, das geht nicht, weil, weil, weil, weil, weil, wird das Universum dir auch sagen, okay, dann zeige ich dir Beweise, warum es nicht geht. Das nächste Thema ist, bei einem Stundenlohn von 10 bis 12 Euro, ich weiß gar nicht, ich glaube der Mindestlohn, der liegt glaube ich noch ein bisschen niedriger, ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Schau mal, das hat auch etwas mit dem Selbstwert zu tun. An dem es natürlich auch zu arbeiten gilt. Menschen, die, ich sag mal, Stunden nun von 1000 Euro haben. Was haben die? Die haben einen hohen Selbstwert und die stehen hier auf Empfang. Ich kann es jetzt leider nur gerade mit einer Hand zeigen, weil ich in der anderen Hand das Handy habe. Und stehen auf Empfang. Die haben einfach ein anderes Selbstwertgefühl und sagen, okay, meine Arbeitsleistung, meine Selbstverwirklichung, das, was ich zu geben habe, ist 1000 Euro die Stunde wert. Jemand, der 10 Euro die Stunde verdient, hat ein entsprechend niedriges Selbstwertgefühl und sendet letzten Endes ins Universum raus, das, was ich leiste, ist nur 10 Euro die Stunde wert. Und wenn jetzt dein Denker dir sagt, ja, aber der Mainstream da draußen, es gibt so viele die noch weniger als 10 Euro verdienen oder es ist einfach da draußen normal, 10 Euro die Stunde zu verdienen, dann hast du selbst letzten Endes nichtsdestotrotz die Möglichkeit zu sagen, okay, auch wenn der Mainstream da draußen für die das normal ist, dann darf es in der Zukunft für mich anders sein, weil letzten Endes erschaffst du selbst ja deine Realität, niemand anderes. Mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Geschichten, die du dir erzählst. Und mit deinem Selbstwert. Es hängt alles zusammen. Glaubenssätze, Selbstwert, Selbstbewusstsein hängt immer alles zusammen. Und sobald du auch bereit bist, mit dir zu arbeiten, in dich zu investieren, dein Selbstwertgefühl auf ein anderes Level zu bringen, dann wirst du auch sehen, dass das Universum dir da draußen Möglichkeiten zeigt, wie du deinen Stundenlohn einfach auch erhöhst. Auf 20 Euro kommst, auf 200 Euro, auf 2000 Euro. Keine Ahnung, was da einfach in deiner Entwicklung drin ist. Bitte, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht von einer Woche auf die nächste. Das ist ein Prozess, der Weg ist das Ziel. Aber alles ist möglich. Es fängt nur mit einer Entscheidung an, dass du dein Leben verändern möchtest, dass du gewisse Dinge in deinem Leben verändern möchtest. Und zu dem Thema, ich habe schon immer versucht, wenigstens einen Job zu finden, der Spaß macht und ungeliebte Jobs zu finden, auch da lese ich zwischen den Zeilen, dass es darum geht, bislang, und das ist auch jetzt änderbar, deshalb spreche ich so offen mit ihr darüber, Höre auf, wenigstens Jobs zu finden, die dir Spaß machen, beziehungsweise ungeliebte Jobs zu wechseln. Klar, es ist immer noch besser, ungeliebte Jobs zu wechseln, als da drin stecken zu bleiben. Aber höre auf, Jobs zu finden, die dir wenigstens Spaß machen. Da, da steckt ja auch, Klammer, zu, Klammer auf, Klammer zu, dass du einen Job machst, mit dem du dich arrangierst, des Geldes wegen. Finde deinen Seelenplan, deine Seelenaufgabe, das, was dich ausmacht, und sehe den Job, den du bislang machst oder den du übergangsweise die nächsten Monate machst, bis du von deinem Seelenplan und da sprechen wir von einem Zeitrahmen von sechs, acht Monaten länger braucht das nicht, wenn du da dich committest und dran bleibst, bist du damit Gutes Geld verdienst. In erster Linie, also die Menschen, mit denen ich arbeite, in meiner Akademie, da steht in allererster Linie hier das Herz, die Seele. Das eigene Potenzial, die eigene Kreativität, das, was dich ausmacht. Das ans Tageslicht zu bringen, deine Gaben und Stärken zu entdecken und das ans Tageslicht zu bringen. Was daraus erfolgt, ist der Erfolg. Und was daraus aus diesem Erfolg erfolgt, das sind die, der Energieausgleich, die Finanzen, die dann eben zu dir fließen. Das heißt, wir arbeiten da auch ganz, ganz intensiv mit dem Thema Geld wird. wir arbeiten ganz intensiv mit dem Thema Selbstbewusstsein, mit dem Thema Selbstwertgefühl und, und, und, alles was damit zusammenhängt. Und wenn du wirklich dir dein Leben nach deinem Herzen gestalten möchtest, dann funktioniert das eben am einfachsten, am leichtesten, um eigentlich nicht nur zu sagen nur, wenn du absolut dein Leben selbst in die Hand nimmst, früher oder später, wenn du den jetzigen Job, was auch immer du machst, als Übergang siehst um absolut komplett in die eigene Verantwortung zu gehen, dass du der absolute Chef in deinem Leben bist, die Chefin in deinem Leben, und absolut selbst bestimmst, wann, wo, mit wem und wie du arbeitest. Dass du keiner anderen Nase irgendwo einen Schein hinlegen musst, die dann darüber entscheidet. Wann du in Urlaub gehst, ob du in Urlaub gehst und wie lange du in Urlaub gehst. Hallo lieber Ingo, schön dich zu sehen hier. Also alles andere ist letzten Endes ein Kompromiss, wo ich heute Morgen ja drüber gesprochen habe. Für andere zu arbeiten, für ein anderes Unternehmen zu arbeiten, ist letzten Endes immer aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, in meiner Welt ein Kompromiss. Weil du tanzt letzten Endes immer nach der Nase von anderen, nach der Fahne von anderen. Du bist immer abhängig. Auch wenn du glaubst, das ist etwas Sicheres, du bist letzten Endes immer abhängig. Egal für wen du arbeitest. Und es gibt ja auch genügend Beispiele, wenn Abteilungsleiter wechseln, wenn die Firmenstruktur sich ändert. Wenn der Vorgesetzte wechselt, wo die Chemie nicht mehr stimmt und du einige Jahre auch schon im Unternehmen bist und dann versetzt wirst. Oder ja, es dann heißt, ich weiß zwar nicht, wie wir auf sie verzichten können, aber wir versuchen es ab nächsten Monat mal. Und dann denkst du, hätte ich doch nur. Wo bleibt da die Sicherheit? Das heißt, das sind alles so vermeintliche Sicherheiten, die uns übergestülpt wurden als Wahrheit. Sucht da irgendwo einen Job? Hat man mir früher auch gesagt, oh öffentlicher Dienst, total sicher. Kann dir nichts passieren. Klar kann mir nichts passieren, außer dass das Leben an mir vorbeirauscht und ich nicht wirklich lebe. Hallo liebe Karin. Und das nächste, mit 54 bekommst du nicht einfach einen neuen Job. Also, wenn du in dir findest, auf jeden Fall für andere zu arbeiten und nicht dein eigenes Ding zu machen, oder auch übergangsweise, bis du dein eigenes Ding, deinen Seelenberuf entdeckt hast, nicht einfach einen neuen Job bekommst, auch das ist ein Glaubenssatz. Du kannst glauben, ich bin jetzt 54 oder 55 oder über 50, wer will mich denn noch? Das ist nicht so einfach, jetzt einen neuen Job zu bekommen. Dann wird das Universum sagen, okay, dann wünsche es mir Befehl. Und wird dir im Außen die Realität erschaffen, dass es schwierig ist. Wenn du diesen Glaubenssatz wandelst, hey, ich bin jetzt 54, ich habe so viel Erfahrung in meinem Leben, in meinem Job, in meinen bisherigen Jobs. Ich bin so wertvoll für dieses Unternehmen, wo ich mich gerade um eine Stelle bewerbe. Dann wird das Universum auch sagen, okay, dann es mir Befehl. Und dann können wundersame Dinge auch geschehen. Das Unternehmen oder das Unternehmen, die sich sehr, sehr gerne einstellt, Hallo lieber Thorsten, weil du aussendest, ich bin 54, ich habe eine ganz enorme Lebenserfahrung, ich habe eine ganz enorme Erfahrung in meinem Job, ich bin genau die Richtige für das Unternehmen. Das funktioniert auf dem Weg dann auch. Okay? Also ich wollte im Nachklapp zu dem Live von heute Morgen jetzt einfach mal diese Glaubenssätze, die sich dahinter verbirgen, mal ein bisschen durchleuchten. Wenn man so mitten in dieser Situation steckt, ich weiß, kommt auch der Gedanke auf, die hat gut reden, verstehe ich sehr gut, weil vor vielen Jahren war ich genau in der Situation, wenn ich andere habe reden hören, habe ich immer gedacht, oh, die hat gut reden, wäre ich doch nur schon so weit und, und, und. Aber warum bin ich denn jetzt da, wo ich gerade stehe, weil ich den Weg gegangen bin? Und ich mich hier auch jetzt immer noch weiterentwickeln möchte. Das ganze Leben ist Entwicklung. Und du stehst jetzt an einem gewissen Punkt und möchtest, möchtest dich weiterentwickeln und ich stehe an einem gewissen Punkt möchte mich von hier aus weiterentwickeln. Es wäre fatal, wenn ich da stehen bleiben wollte, wo ich gerade stehe. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Das ganze Leben ist Entwicklung und Weiterentwicklung, Weiterleben und und und. Und deshalb, ich habe Verständnis für diese Gedanken, weil ich sie selbst ja auch vor vielen Jahren genauso gedacht habe. Jedoch, es ist alles für dich auch jetzt veränderbar. Es ist alles möglich, auch für dich. Selina schreibt, glaubst du, dass dies alle Menschen umsetzen können? Mein Körper, 58, ich kann alles, ich bin wundervoll, ich bin ein Geschenk, ich unterstreiche alles, was du sagst. Ja, Selina, ich glaube, dass alle Menschen das umsetzen können, egal ob der Körper 58 ist oder ob er 68 ist oder ob er 38 ist. Völlig wurscht. Hallo, liebe Marianne. Schau mal. Ausnahmslos jeder von uns hat irgendwo aus dem Licht und aus der Liebe kommend als Seele mal runtergeguckt auf die Erde, hat sich eine Seelenfamilie ausgesucht. In der Familie inkarniere ich jetzt und hatte so einen Rucksack dabei, um verschiedene Erfahrungen zu machen, und in dem Rucksack. Da waren auch verschiedene Dinge drin, die dir selbst entsprechen und die du hier verwirklichen wolltest. Erfahrungen wolltest du machen und du bist mit einer Aufgabe hierher gekommen. Und wenn wir dann vom Bauch von der Mama ausgecheckt haben, dann sind viele Themen über uns erstmal gestülpt worden. Man hat nicht unsere Persönlichkeit da in dem, unsere Persönlichkeitsentwicklung in dem Maße einfach unterstützt oder das System geändert gab und gibt das bislang einfach nicht her. Aber immer mehr Menschen werden in der Richtung ja wach und folgen ihrem Herzen und wollen ihren Seelenberuf entdecken. Und das möchtest du ja auch, sonst wärst du nicht hier. In dieser Gruppe auch. Und wo bitte steht geschrieben, dass du das jetzt nicht mehr kannst. Alles was bislang war, was in deinem Leben bislang war, was du an Erfahrungen bislang gemacht hast in deinem Leben, gehört da alles dazu. Und das kannst du alles mit reinpacken. In der Akademie schauen wir uns auch immer ganz genau die Lebensstory an und finden da auch so den roten Faden, was genau dein Ding ist. Und deshalb kann ich da nur ein großes Ja sagen, dass alle Menschen das umsetzen können. Vorausgesetzt, sie möchten das vorausgesetzt sie möchten das wirklich, sie spüren, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt fange ich an, mein wahres Ich, mein wahres Selbst zu entdecken und zu leben, egal in welchem Alter. Gut meine Liebe, das war noch so ein bisschen Klartext und Nachklapp zu heute Morgen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Bis ganz bald. Tschüss.